Step one, Wake up, Brother, gonna rise with the sun. Step 2, Get some good, some food in you. Step 3, You grow hard about what you wanna be. Step 4, Everybody just do your thing. Wake up, today's give be a good day. Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Heute zum dritten und letzten Teil der Serie: Drei Gletscher in zwei Wochen. Ja, heute ist Donnerstag, der 17. November 2022, wir sind hier am Hintertuxer Gletscher und fahren gerade mit dem gletscher wir sind jetzt hier auf 10er gefrorener Wand, gefrorene Wand, 3033 Meter. Good food, good mood, One step at a time, yeah, that's you make it. Set a goal, you control and the steps you take em. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.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 Ups and Downs, just like every different season, yo, sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, no, I always gotta fight and hide from the demons, yo, negative thoughts, a poison, they ride, head full of flowers, so here come the clouds, they'll never stop unless I can swap. Kurzes Fazit, wir waren gegen 13.05 auf der Piste und jetzt ist es 14.40 Uhr. Wir waren also gut anderthalb Stunden unterwegs. Wir sind viermal abgefahren, die Pisten sind sehr, sehr furcht. also ziemlich viele Häufchen zusammengeschoben. War nicht so einfach, vor allem die Sonne steht um diese Zeit schon ziemlich niedrig und Schattenwurf auf den Pisten behindert natürlich auch noch zusätzlich. Ja, für den ersten Tag, äh, weil wir ja von in Natters, bei Innsbruck am Vormittag hergekommen sind, reicht das erst einmal. Und wenn das Wetter morgen mitspielt, werden wir nochmal auf die Piste gehen. Bis dann! Okay. In der Nacht zum Freitag hatte es geschneit, es lagen etwa 2 bis 3 cm Schnee. Leider war die Temperatur um die 0 Grad, sodass schon leicht Tauwetter einsetzte. Wie Wettervorhersage brachte auch nichts Gutes für uns Skifahrer. Wind, Plustemperaturen, Regen. Schnee. Und das dann auch noch. Die Menschentraube wurde immer größer. Kurz entschlossen fuhren wir dann nach Salzburg. Das war's dann. Drei Gletscher in zwei Wochen. Liebe Freunde, herzlichen Dank für euren Besuch.